Nach einer langen, langen, langen Wartezeit geht es endlich weiter mit Kirby's Adventure. Wir fangen an mit einem kleinen Minigame. Den Eggcatcher. Wir kennen ihn alle. Wir... Na, manche mögen ihn, manche mögen ihn nicht. Aber was auf jeden Fall klar ist, ist, dass ich gewinnen will. Deshalb muss ich mich wenig konzentrieren. Kann nicht so viel plaudern. Oh Gott oder oh, hat mich fast reingelegt, aber nicht mit mir, du, nicht mit mir. Ich hoffe, das Spiel ist nicht leise und ich nicht zu laut, weil ich habe jetzt den Zorn nicht getestet und für mich hört sich ein wenig leiser an, das Spiel. Aber äh, ich habe nichts geändert, also sollte es eigentlich noch passen und yeah. Ja, eigentlich hatte ich vor, mit dem Controller zu spielen, weil jetzt habe ich auch endlich, nach zwei Monaten war die letzte Folge, <lacht> habe ich auch endlich äh, einen Bluetooth-Stick, womit ich dann einen Controller anschließen kann. Aber ich spiele mit FCUX. Und nicht mit, äh... Wie hieß der andere Emulator, die ich sonst mal benutze? Äh... VIRTUAL nee, ist genau so hieß der, nicht immer benutzt. Ah, ja, mit dem geht's und mit anderen nicht. Ich benutze gerade die switch Pro Controller und keine Ahnung... Äh, funktioniert man mit diesem Emulator hier nicht. Und ja, ich kann... Und dieser Emulator speichert irgendwie die... Safe-States als... Nicht, mal, nicht als Detail, sondern irgendwie anders. Keine Ahnung, ist es seltsam. Deshalb spiele ich immer noch eine tastatur aber... Ich kann euch versichern, heute wird nicht gefailt. zumindest nicht so wie die letzten Male. Und wir machen weiter mit Level 4, wo es auch gleich ein Secret Exit gibt. Noch nicht am Anfang, aber gleich. Sollte es kommen, okay. Okay, oh, hallo, okay. Ja, ich muss noch ein wenig ins Spiel reinkommen. Aber, versteht mich nicht falsch, es ist halt so lange her, dass ein letztes, letztes Video kam, zwei, drei Monate her. Aber, ich mag das Spiel wirklich sehr. Es war nur eine schlechte Idee, das Spiel jetzt für jetzt schon zu starten wegen den ganzen Fails und oh, ja das zum Beispiel <lacht> und dass ich allgemein nicht momentan nicht unbedingt so krass in der Kirby-Stimmung bin. Das war halt mein Fehler. Oh Gott, ja, das ist natürlich klug gewesen. Aber jetzt haben wir eine Fähigkeit und ich hoffe, dass wir hier durchkommen ohne Treffer. Nice nervös Ah ja, ich hab nur ein leben Das ist unfair. Aber selbst mitfällt, ist doch eigentlich egal so, finde ich. Wo oh, sind verstärkt? Wo oh, sind verstärkt die? Eigentlich können die uns nichts, oder? <lacht> eigentlich können die uns nichts. Ja, ja, mal genau. Bild dir alles ein. Nein, was mache ich denn? Ich hätte noch mal zurückgehen können, die noch mal holen können. Weil eigentlich hat es sehr ja gut geklappt, nur ich habe mich halt am Ende dumm angestellt. Aber ich, ich sage euch: benutzt die Fähigkeit, die ich vorhin hatte, denn die ist ja äh, sehr nützlich. Ja. Yep. Ein Pro-Tipp von dem Typen, der immer in diesem Spiel stirbt. Aber das ist auch nicht schlimm, ich habe sehr viele One-Ups und ich werde nicht den Game Over gehen und ich werde euch ja alles zeigen. Und yay! Das ist immer noch ein tolles Let's Play, okay? Lasst mich. Yay! Ich versuche jetzt, Kirby wirklich äh, rauszuhauen, sage ich mal. Weil, wie gesagt, das ist halt ist, ist nicht so die beste Time, das beste Timing gewesen, Kirby jetzt schon zu starten. Also schon, ja, was auch immer. weißt wisst was ich meine ungefähr, glaube ich. Wow. Nein, nein, Kirby, springen. mit A. Mit A springst du, okay? Genau. Guter Junge. Okay. Wow, oh, wow. Ich muss aufpassen. Oder ich fliege einfach drüber. Aber ich will den Schwertyp hier. Yes, habe ich ihn. Nice. Wir brauchen aber gleich noch einen Hammer. Ich weiß noch nicht, wo wir den hin herbekommen, weil ich habe äh, im nachgeguckt wo die nächsten Leveln die sequel Exit sind. Die brauchen, für den brauchen wir einen Hammer. So, und hier sieht man, bei diesem Wasserfall kann man rein. Hui. Und boom, wo sind wir denn jetzt? Yeah. So, hier können wir uns noch ein paar Sachen erschnoren. Wenn die uns nicht angreifen würde na ah, Gott. Egal. Hier gibt es einen One-Up. Maximal unter rechts Nummer ab. Wie ich dahin komme, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Kann man da nicht irgendwie? Kann man nicht irgendwie rein? Wie immer. Ja, ist glaube ich von hier, oder? Kann einfach durch. Einfach so durchlässige Na, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall es hier ganz easy einen Peacewitch. Peacewitch, er Schalter, er so Peacewitch. Ehrlich, ich bin einfach dumm. Keine Ahnung, ob ich gesagt habe. Lass mich in Ruhe, okay? Gut, weiter geht's. Ähm, bitte lass mich in Ruhe. Er ist doch sehr sozial, du. Dankeschön. Geht's ja wirklich nicht irgendwo runter? ja, keine Ahnung. Ist mir jetzt egal. Ich brauche die One-Ups eh nicht. Ich bin so gut im Spiel. Ich brauche keine One-Ups. <lacht> oh Gott. Oh, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was geht denn hier ab? Chips, Cheep überall. <lacht> Und Äffchen. Oh Hilfe. Das Spiel lag, weil so viele Gegner auf einmal auf dem Screen sind. Bei diesem NES. Puh. Wow! Oh, oh Sklavstadion! Nice! Okay! Das lief doch ganz gut! Unser zweiter ist ganz gut für den Anfang! Oh yeah! Alright! So, jetzt habe ich aber ein leichtes Problem. Bin ich schon gewesen. Falls nicht, ich sage euch, was hier drin ist: Stein und Tornado. Nichts besonderes. Deshalb habe ich gerade wirklich Angst, ob ich überhaupt Hammer irgendwo bekomme, weil ich brauche Hammer für das Level und das nächste Level. Was ist denn hier in diesem Tournament? Ah, da! Ich, ich weiß jetzt, wo ich Hammer herbekomme. Alles klar. Oh Gott, oh Gott, warum? Oh, warum? Warum? Okay, alles gut. <lacht> Bam, was willst du? Trau dich, trau dich, trau dich! Trau dich! Trau dich! getraut was ein vollidiot so jetzt dürfen wir uns gar nicht mehr treffen lassen leute schauen wir das ich hoffe wir werden es versuchen mit dem nächsten level von Joghurt yard level 5 und hier ist das secret exit sogar direkt am anfang tatsächlich und zwar hier einfach runterspringen so fliegen normalerweise geht's hier oben weiter und bla bla und so ne? aber hier unten bei diesem wispy putz Gibt es einfach einen Eingang so und hier? Oh Gott, ich hätte Oh Gott, oh Gott, ja, ich muss hier, ich muss gleich noch mal machen. Ja, so. Denn was ich jetzt machen werde, ist Safe Satan. Das ist nämlich schwer. Man muss den hier einsaugen. Feuer raus mit ihm. Den einsaugen und dann halt da hoch springen und dann in das Ding da rein. Ist aber nicht einfach. Am besten macht man so, wie ich es jetzt versuche. So. In der Animation schießt es nämlich schon raus. Ach, warum gibst du mir Feuer? Ich will das Sprung, dann springe ich da hoch und dann in die Kanone rein. Das ist der Trick. Oder der Plan. Ich hatte. Oh, Warte, wenn ich auch schon das Ding habe. Kann ich doch so in etwa. Ich drücke immer die falschen Tasten anscheinend. Einen Moment. Das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, genau. Super. Ja, da können wir jetzt ein wenig dran setzen. Ich weiß. Ist nicht geplant gewesen. So, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt, jetzt. Yes! Wir Okay. Und dann. Oui. Ups, Ups, aus Versehen den Aga Schalter aktiviert und BAM! Die Skalber ist wieder So, den haben wir gleich nochmal holen. Das wir dürfen gleich noch mal kämpfen. Yeah. So, jetzt heißt aber erstmal das normale Level durchspielen. Das gibt's ja auch noch, ne? <lacht> ui. Ui. Einfach über alles klar. Nein, da war eine Maxi-Tumor. Ah, brauche ich eh nicht. Okay, alles gut. <lacht> Warps, Hab ich nicht schon erzählt, dass es einen Kirby-Anime gibt? Tatsächlich, es gibt wirklich einen Kirby-Anime. Ich weiß gar nicht, wann er etwa gemacht wurde, aber ich glaube so etwa diese Zeit, wo dieses Spiel rauskam, kann das sein. Das ist zumindest das, was ich jetzt gerade am Vermuten bin. Könnte ich mir zumindest auch am besten vorstellen, so. Dass der Kirby-Anime zu dieser Zeit hochgeladen, genau. Erstellt wurde, oder? was auch immer ihr wisst was ich wo ich hinaus will ja wird da finden ist noch so ein akt aber da werde ich langsam hoffentlich besser bei kannst du mich bitte loslassen meine güte was bist du denn für ein aufdringlicher löwe kannst du mich bitte in ruhe lassen ich hasse diesen boss By the way ich hasse ihn einfach ich kann ihn nicht das einzige was ich mache ist drauf gehen nein hat ein leben come on come on baby oh fireball ja, macht auch sinn bei ihm Alright. Okay, hier gibt's es nichts. Sieht so seltsam aus, dieser Ort. Okay, das gibt ich mal alle. Dachte ich zumindest, dass ich das kann. Ich muss meinen Gegnern entkommen, bevor. Sie mich killen, das wäre so heiß. Nice. das wäre sehr schlecht, würde ich jetzt noch sterben, dann raste ich aus. Okay. Ah, oh, das war nicht gut. So, das, das war perfekt, super. Das war nicht gut. Doch, natürlich war das gut, ich bin natürlich ein Pro in diesem Game, ja. Yeah. Alright. Oh, ich bin fast tot. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ich glaube, ich werde mal kurz an den Hammerlein höhlen. Ja, das mache ich. Ja, den kann ich eigentlich gleich noch behalten. Denn der Kampf ist ja noch. Den kann ich die ganze Zeit abballern? Denn wenig Leben, wenig Schaden macht das nicht, verdammte Kacke. Tut mir leid. Ja, aber ich, ich gehe nicht auf den Skill ein. Ist egal. Ihr kennt mich. Ich. Bin jetzt nicht so gut mit Tastatur, aber ändern kann ich jetzt nicht. Aber ihr wisst ja alle. Oder ich sag's euch mal: Ich bin nicht so schlecht im Spiel. So wie dieses diesem Display. Nice. Ihr seht ja, eigentlich ist er easy. Wenn man ihn kann. So, die maximale lass jetzt da verrotten. Maha. Okay. Spiel das wir das Spiel nochmal. Warum nicht? Können wir mal versuchen. Okay. Ta boom. Pschuh, fire. Dadadam. boom. Oh, ich bin nicht so schnell, verdammt. Badadam. boom. Okay. So, jetzt kommt das schwierigste also nach? Ne, da jetzt. Ich habe gedrückt. Ich schwöre, ich habe gedrückt. Ich habe genau in der gleichen Sekunde gedrückt. Aber nein. Ich habe verloren. Aber ein One-Up. Hey. Wir meinen besser als keins. Okay. Level 6. Die Welt geht zu Ende. So langsam, ne? Oh, oh, das Level. Oh nein. Ich mag dieses Level nicht. Habe ich euch beide über dieses, diese Power schon gezeigt? Hier, seht ihr seht ja, da kann ich Kirby in das Ding halt verwandeln? So, ich nicht zeigen. <lacht> LOL. Aber das Level ist wirklich nervig. Stimmt, ich, ich mir fällt gerade ein. Ich habe dieses, ich habe meine Folge Kirby aufgenommen und habe ich mich über dieses Level aufge- Nein, gepärbt. Okay, gut, Hammer. <lacht> Lol, Jetzt, wo es mir einfällt. Warum habe ich das nicht hochgeladen? War das eine schlechte Folge oder? Naja, egal. Diese Folge ist bisher eh viel besser. <lacht> Von da braucht es mich eigentlich gar nicht kehren. So. Und renn, Kirby, renn! Schnell! Wow. <lacht> oh Gott. Nein! Wie steht eigentlich Kirby gerade? Wie steht der? Hä? Okay. Nein, für <lacht> Why you come with so Doku, Kirby? Wie wie wie. Warte was? Sind diesen Grafikfehler da? Ich weiß nicht, ob das normal ist. Oh, okay Leute, dann werde ich dieses Bonus da gleich noch äh, im Anschluss zeigen. Denke ich mal. Was heißt Bonus? Das ist Secret Exit halt, ne? Das wäre nämlich. Das sehen wir jetzt gleich, wo es ist sehr, sehr offensichtlich. Das ist eigentlich mit noch dem Weg. Und zwar... Alter. Alter. Jetzt reg mich nicht auf. Jetzt gib mir zumindest das Schwert. Meine Güte. Ey, das ist das Spiel, ne? Manchmal hat dieses Spiel so Momente, da wird sich einfach nur richtig aufregen. Das ist auch hier nämlich in diesen Dinge drin, das auch aussieht... Also ich kann es euch mal zeigen. Sieht auch aus, als hätte es irgendwie so zwei Herzen vorne an der Tür. Seht ihr das? <lacht> Wie auch immer. Hier muss man den Hammer benutzen, um da runterzukommen. zu kommen. Ja, Wie man sieht, geht es nur mit dem Hammer. Und da unten ist dann ein Schalter. Also eine Tür zum Schalter. Ja. Ja, oder so. Da würde man da hinten landen. Und mit einem Hornab sogar. Krass. Okay. Ja, ja. Ja, ja, ja. Wow, pass, Kirby, pass auf. Ich noch eins weiteres so Das kann ich nicht gebrochen. So, hier wird so das Ende des Levels. Ich kann ja nur die Levels sind mir wirklich mega kurz. Bin das nur ich oder... Das war schlecht dachte ich mir auch schon am Anfang yeah. so wisst ihr was das schneide ich jetzt nicht rein das mache ich jetzt Nein, Spaß. ich schneide rein so man kann das level nur äh, beenden wenn man das level schon geschafft hat also man muss das level schaffen wenn man es noch nicht beschafft hat und man da reingeht und ich bin jetzt an dieser stelle mit meinem hammer hallo mit meinem hammer das ist echt der Hammer, Leute. <lacht> so, und hier drüben seht ihr es schon. Hier ist das, worüber ich geredet habe. Yeah. Tschu. kann man so eine Drehung machen. ja Ja, danke schön. Und BAM. Einfach nur antatschen und wir schalten den Warpstar frei. Okay. Und yeah. dann so Leute, und fürs Finale oder fürs Abschluss für den Abschluss dieser Folge, würde ich eher sagen, machen wir auch noch König DDDs nächsten Boss. Wen schickt er denn diesmal auf uns zu? Mal sehen. Lass mich bitte darunter. Ich will jetzt nicht nochmal ohne die Cutten, bitte. Dankeschön. Und oh, ganz knapp. Leider nicht geschafft. Man muss jetzt So, lass mal sehen. Wer ist der Boss kam? Ich weiß es nicht. Ich werde ihn sofort wiedererkennen. Du bist es. Ich weiß ich war mir nicht mehr sicher, ob der schwer war oder nicht. Man muss auf jeden Fall die ganze Zeit mitfliegen. Konnte man ihn angreifen irgendwie? Oh Gott. Ja, so auf jeden Fall nicht. Ah doch, ich erinnere mich. Das ist meine Fähigkeit. Ja, okay, gut. Man muss ihn angreifen. Aber aufpassen, weil man kann die Blöcke zerstören und er zerstört ja auch die ganze Zeit, oder? Man muss ihn doch jagen Ja, das schießt auch manchmal Torpedos. So kriegt man als ohne Fähigkeit auch äh, Dings äh, Sterne zum Abschießen. So, aber da haben wir ihn. Da würde sich ganz immer weiter bauen wie Minecraft, keine Ahnung. Und dann, yeah, dann es das auch schon. Eigentlich ist das viel schwerer, aber mit einem Power-Up ist ja nicht so schwer. Yeah. Das war easy peasy, easy, easy, easy, easy peasy, easy, yeah! Level 6, Orange Ocean. Warum passiert das immer Kirby? Ja, die Musik ist aber dafür chillig. Yeah. So, einen Moment mal bitte, ich muss mal kurz nachgucken, wo in diesem Level das Secret Exit ist. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ah ja, gut, dass ich meinen Hammer doch noch nicht weggeschmissen habe. <lacht> Nein, äh, denn in diesem Level werden wir den Hammer benötigen für ein weiteres Secret Exit. Okay, mit diesem Level Anfang hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das verwirrt mich gerade ein wenig. Sieht sehr interessant aus. Ja, ja, das ist doch ein gutes Wort. Ah ja, doch, doch, jetzt jetzt erinnere ich mich leicht wenig. Also zumindest diese Stelle. Weil hier gibt so es so ein... Ja, überall so Fröche. Wow. Bitte treff mich nicht, ich will mein Hammer nicht verlieren. Wenn ich mich unter Wasser tref, treffen, dann kann ich meinen Power-Up nicht wiederbekommen. So, dann gibt es nur ein One-Up, deshalb skippe ich das lieber. Und mache hier... Weiter? Was? da muss ein Bosskampf machen. Nee, dann mache ich das nicht. Dann mache ich den Hartweg. Bis ist den easy Weg. Wie auch immer. So, ich muss alle killen. Oh Gott. Okay, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. Alright. Nice. Keine. So, aber das war's noch nicht. Jetzt gibt's noch einen Raum. In diesem Raum müssen wir bestehen. So, diesen hier, der ist schwer. Am besten warten. Bis wir durch können. Der Raum ist wirklich schwer. Der geht um mich zu, der geht mich zu. Hä? Äh, Wo ist oh, er hin? ist die Spawn. da ja ist er wieder. Neu gespawnt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja. Okay. Oh, bloß nicht treffen lassen, bitte. Okay, hier. Hier ist es. Hier kann man nach rechts, nach links. Und in der Mitte. Das geht nur mit dem Hammer. Das mache ich gleich. Warte. Einen Moment. Bam. Da gibt es einen B... Äh, einen Schalter. Warum sag ich Piech? was wird ist los bei mir? Vielleicht die Vorfregen auf Mario Maker, keine Ahnung. Jetzt wo ich es aufnehme, ist Mario Maker noch nicht da. Ja, noch ein, ja, ein paar Tagen ist es draußen, aber ich glaube ich glaube sogar heute, wo ich gerade aufnehme. Den habe wir ich gerne behalten, auch welchen ich ihn nicht brauche. Soweit ich weiß. Ich weiß es nicht, ich habe noch nicht nachgeguckt, was in den letzten nächsten level kommt. Denn das ist das letzte Level, was wir in dieser Folge machen werden. Das ist auch das Ende. Das ist ja auch das Ende der Folge, Leute. Das verstehe ich bei dem Spiel manchmal nicht. Die Steuerung spielt einfach nicht mit. Das hast du hast eine Taste gedrückt, aber willst du was anderes machen? Ja, dann mache ich erstmal die eine Taste, die du gedrückt hast. Ich breche hier nichts ab. Der will alles machen. Das nervt mich. Komm, komm, Mann. Vor allem dauert das so lange da unter Wasser gerade gesehen, was ich meine. Oh Gott. Ja, ich. Keine Ahnung. Nein, ich wollte den haben. Oh Gott, ich hab's noch hochgeschafft. Okay. So Leute, damit es nicht noch cringiger und fälliger wird, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von wieder Yeah, yeah, yeah. Da machen wir dann mit Level 6 Orange Ocean weiter. Und das Let's Plays, by the way, so bald vorbei! Yeah! Es hat nicht wieder Wir sind bald furcht! Ciao, Leute! Schönen Tag noch! Ciao!